Ja, herzlich willkommen zurück zur, zum Recap von The Captain. Ähm, ich habe in der letzten Folge die einzelnen Entscheidungen, die ich im ersten Durchlauf getroffen habe, noch einmal ganz kurz wiederholt. Und für mich entschlossen, dass wir einsteigen ähm, auf Selig und die Indiana Jones Story spielen. Das heißt, äh, uns für die Bergung des Artefakts entscheiden und schlussendlich in Kauf nehmen, dass die Greenfinger oder die Kultur der Greenfinger untergeht. Ich bin mir nicht sicher, ob das passiert und ich bin mir auch nicht sicher, ob das ohnehin äh, geschehen wäre, wenn Pranies und Kim noch auf dem Planeten gewesen sind. Aber ich brauche das Sternfragment und ich muss tatsächlich ähm, dieses äh, Sternfragment oder dieses Artefakt bergen. Und das Zweite ist, ich bringe Kim nach Talaron, um dort noch ein mögliches Sternfragment zu äh, bergen. Und das Ganze habe ich äh, mehr oder weniger vorgespielt. Lass es jetzt ähm, schnell ablaufen, ähm, um diese Entscheidung erstens für mich nicht schwerer zu machen, als er ohnehin schon war. Denn wir stehlen hier ähm, das Relikt und gehen dann mehr oder weniger in die äh, Schatzsuche mit Kim. Und das ist eine ganz typische äh, Riders of the Lost Ark-Geschichte, äh, äh, auch im Point-and-Click-Stil, wie die großartigen Lucas Arts Spiele äh, von äh, Indiana Jones. Ähm, das Ganze habe ich hier in äh, einem Setting so gewählt, dass äh, ich alle möglichen Varianten ausprobieren wollte, um mit so wenig wie möglich Verlusten und äh, so groß. Gewinn wie möglich aus der Situation rauszukommen. Das heißt, hier sehen wir das Artefakt, ähm, in dem Tempel Brainies kommt, der uns gefolgt ist. Und er droht damit, Kim zu erschießen. Ähm, das Ganze habe ich hier in den, äh, mit meinen Möglichkeiten, ich habe der Suizidpille ähm, äh, tatsächlich äh, äh, versucht, verändern kim stoppt in dem fall trotzdem und ich kann hier nicht anders reagieren als ähm, dann später neu zu laden einfach deshalb weil ich mit kim auf Talon muss und faktisch nur das falsche artefakt hätte verkaufen können für 300 credits und das richtige Fakt mitnehmen, um es dann schlussendlich zu einem Sternfragment zu machen. Deswegen gebe ich Prainies jetzt ähm, die Suizidpille, die ihn an die Bonbons aus der Bar erinnert. Ähm, damit scherze ich mir die Belohnung des guten Kerls, the good guy. Ähm, und hab, weil ich eine böse Entscheidung getroffen habe, schlussendlich aber... Da sieht man es ganz kurz. Schlussendlich habe ich aber in mehr oder weniger notwerk Notwehr gehandelt, um ähm, Kim zu retten. Auch die Versuche, noch weitere Artefakte mitzunehmen, scheitern. Ähm, das heißt, ich muss tatsächlich den Planeten mit Kim zusammen verlassen. Und habe dann interessanterweise versucht ähm, zu pokern, äh, indem ich nicht zuerst nach Talaron fliege, sondern... Ähm, erst zum Knoten, um die Story dort wieder aufzunehmen. Das hat mir Kim allerdings übel genommen und ähm, drohte äh, das Schiff zu verlassen und äh, ich fand es erst witzig, äh, allerdings kam dann tatsächlich jemand, um sie abzuholen. <lacht> Deswegen habe ich hier an der Stelle auch nochmal neu geladen, bin dann mit ihr nach Thaleron geflogen und habe dort äh, ihr Spiel mitgespielt, das heißt ähm, die beiden hatten eine gemeinsame Nacht ähm, und ich bekomme dann ein äh, weiteres Artefakt. Und dieses Artefakt ähm, kann ich ebenfalls zu einem Sternfragment ähm, äh, weiterentwickeln. Und da sieht man schon, das ist der Kopf, der da im Regal steht. Und ähm, diese Szene habe ich ebenfalls vorgespielt, weil sich danach dann noch der Nugget Knoten anschloss ähm, und der, äh, das Trade and Pay. Und ich würde von hier aus dann weiter fliegen ähm, Richtung Pi. Und äh, in Pi zunächst die Geschichte mit der Weltausstellung ähm, abschließen, um dann ähm, die Story der Kinder des Waldes umzusetzen. Aber bevor ich das tue... Ähm, würde ich sehr sehr gern ähm, tatsächlich jetzt muss ich mich ein bisschen leiser drehen. Ähm, würde ich tatsächlich sehr sehr gern ähm, noch die äh, den Schrottplatz erkunden, denn solange tatsächlich die der Notruf von ähm, meiner Frau nicht kommt von Ort ist, ähm bin ich in der Lage, mich hier noch in dem Raum frei zu bewegen. Und das will ich zumindest so weit ausnutzen, dass ich dann alle Teile beieinander habe, die ich brauche. Im Moment ist die Lage nämlich eine sehr, sehr gute. Wir haben äh, sieben Sternfragmente, auch wenn ähm, wir den Untergang der Kultur, der Greenfinger, damit möglicherweise eingeläutet haben. Ähm, wir haben vier Tromium-Behälter und wir brauchen, um alle Außenposten, zu retten und um ähm, die Erde zu retten, noch einen Tromiumbehälter und ein Standfragment. Die Lage ist also sehr, sehr gut. Beides könnte ich auf dem ähm, zentralen Schrottplatz, auf dem großen Zentralschrottplatz äh, bekommen. Und deswegen reisen wir dahin. Ist in Ordnung. Wir fliegen. Hin. So. Du hast einen gesperrten Bereich betreten. Der große Zentralschutzplatz ist eine staatliche lymianische Sicherheitszone. Deine Anwesenheit hier verstehst gegen nicht weniger als 33 Paragrafen des Gesetzes. Das Schiff vor dir ist Teil des automatischen Sicherheitssystems Night. Wir werden jetzt fortfahren und dein Schiff beschlagnahmen. Wir sind auch verpflichtet, dir zu empfehlen, während dieses Prozesses keinen Widerstand zu leisten. Hey, hey, hey, Moment mal. Können wir bitte darüber reden? Reden wird nichts anderes der Tatsache dass du befugt eindringst. So. Ähm. Kämpfen haben wir nichts. verhaftet. Also nochmal eine komplett neue St Story-Mission, die äh, abseits der Hauptgeschichte hier eingebaut ist. Das Wissenschaftsschiff Copernicus wird kontaktiert. Dein Schiff befindet sich jetzt in einem Stasisfeld. feld Der Versuch, dem Feld zu entkommen, ist extrem gefährlich. Schon ein geringer Kontakt mit dem Feind führt zu einer massiven Krafteinwirkung auf dein Schiff. Captain der Copernicus wird hiermit angewiesen, sich sofort in der äußeren Luftschleuse zu melden. In Kürze wird ein Transportshuttle zu deinem Schiff eintreffen. Wenn der Captain der Copernicus nicht nahe von 15 Minuten nach ihrer Ankunft an Bord des Transportshuttles ist, betrachten wir das als einen Akt der Aggression. Ende der Nachricht. Oh je, hast du eine Idee, was wir tun können, Schiff? Nicht wirklich, Captain. Das Feld um uns herum hat eine auf Antimaterie basierende Mikrofilament-Kristallfrequenz. Ich bezweifle sehr, dass unsere Motoren überhaupt anspringen werden. Und unsere Waffen werden von hier aus auch keine Wirkung haben. Seufzt. So, Dann muss ich wohl in die Luftschleuse gehen. Ich mache die Berechnungen hier, Captain. Ich weiß nicht, wie wir von dieser Position aus gewinnen können. Gut. Dann geht er zurück. So, also nochmal ein komplett neuer Handlungsstrang. Der Captain ging zur Luftschleuse und wartete auf die Ankunft seiner Anführer. Aber wir brauchen noch das Sternfragment. Das Schiff, das ankam, hatte keine Besatzung, aber Lichter und Geräusche führten Velmo zu einer Stelle in der Wand, wo er automatisch festgeschnallt wurde. Das klingt ja verheißungsvoll. Das gewöhne express gefangenentransport Meine Damen und Herren, das ist der Hauptcomputer des Schiffs. Im Namen des der Limianischen Justiz, willkommen an Bord der Expresslinie zur Strafvollzugsanstalt Das Gewölbe. Bei unserer derzeitigen Fluggeschwindigkeit beträgt unsere Ankunftszeit mehrere Tage. Gewissere dich zu diesem Zeitpunkt, dass dein Sicherheitsgurt richtig angelegt ist und deine Arme in einer aufrechten und verriegelten Position sind. Außerdem sollten deine tragbaren elektronischen Geräte ausgeschaltet bleiben, bis bei deiner Ankunft eine Durchsage gemacht wird. Deine persönlichen Gegenstände wurden bis zum Tag deiner Freilassung beschlagnahmt. Bitte wende dich mit deinen Fragen während der Fragestunde an den Computer an Bord des Schiffes. Vielen Dank. Fragestunde begonnen. Muss ich hier für mehrere Tage stehen? Frage registriert. Deine aktuelle Position ist zu deinem eigenen Nutzen und deiner Sicherheit eingerichtet. Wir haben herausgefunden, dass dies der optimalste Weg ist, um biologische Lebensformen wie dich zu transportieren. Ja, ich kann die Optimierung wirklich spüren. Die Fragestunde vorbei. Bitte verbleibe für den Rest des Transports an deinem dir zugewiesenen Platz. Ich schätze, das wird ätzend. Einige Tage später. Das Gewölbe. Typ A Justizvollzugsanstalt. Andocken abgeschlossen. Alle Gefangenen bitte verlasst das Transitschiff. Ich noch was machen? Nee. Das 903 Insassen. Willkommen im Gewölbe. Das Gewölbe ist eine vollständig automatisierte Strafvollzugseinrichtung. Es wird von Maschinen gemacht und von der KI der nächsten Generation gesteuert. Herzlich willkommen. Diese Einrichtung ist das Eigentum der limianischen Regierung und ihres Volkes. So, dein biologisches Gehirn hat dich hier reingebracht, aber mechanische Maschinen werden entscheiden, wann du wieder rauskommst. Wenn du dich zu irgendeinem Zeitpunkt daneben benimmst oder die Reg Regeln zu deinen Gunsten änderst, wird deine Strafe um eine gewisse Zeit verlängert. Während deines Aufenthalts hier wirst du eine Veränderung durchmachen. Das sollte dir keine Angst machen und es sollte nicht sein, was du ablehnst. Nimm diese Veränderung als das Geschenk an, das sie ist. Wir werden dich zu einem angesehenen und ehrlichen Bürger der Sterne umbauen. Auch bis es soweit ist, bist du unser Eigentum. Du wirst nun vor der endgültigen Einlagerung bearbeitet. Bitte geh durch die offene Tür, ein Insasse nach dem anderen Hast du gesehen, wer das war? Wer ja, der große Kerl? Ja, der große Kerl. Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Das war einer der verdammten Ducke-Zwillinge. Wer sind die Ducke-Zwillinge? Was? Soll das ein Witz sein? Die Ducke sind hier wie Könige. Was ist mit dir, grüner Freund? Du hast schon vor, äh, von den Ducke-Zwillingen gehört, oder? Ja, natürlich. Was ist mit denen? Das war einer von ihnen. Ja, der gerade durch die Sicherheitskontrolle gegangen ist. Bist du sicher, dass es einer von ihnen war? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade einen Artikel übers gelesen und da waren Bilder und alles drin. Dammt. Ich mag diese Typen nicht. Es wäre schön gewesen, ihn zu töten. Warum hast du mir das vorher nicht, nicht vorher gesagt? Oh, Tut mir leid. Ähm, ich denke, ich kann mich in der Freizeit um ihn kümmern oder so. Der Nächste. Du kannst schon mal vor mir durch die Sicherheitskontrolle gehen. was machen. Upo ist es, Kleiner Typ. Ey, halt dich zurück und spricht mich nicht an. Und wer bist du? Ich bin Brad. Ich bin Melmo. Was hatte ich hierher gebracht? Heiße Ware mit meinem Namen drauf. Du? Ich wurde beim Betreten des Schrottplatzes durch. Autsch. Dafür habe ich mich vor einiger Zeit gestreckt. Diese verdammten Wachtroiden haben mein Schiff ausgeschaltet, bevor ich mich erklären konnte. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte keine Chance. Ich wette, eine EMP-Ladung von Typ 3 würde sie in den Schlaf versetzen. <lacht> EMP? Daran habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht. Er ist da. Ich glaube, die Maschinen warten schon auf dich. Du gehst vor und machst das Gerlending vor mir. geht's so hier weiter? Aber wir haben wahrscheinlich angekleidet. mitgeleitet. eingeleitet. Schädliche Interaktionen mit Insassen im Eingangsbereich entdeckt. Insassen entfangen euch voneinander. Wie nennst du hier Fett? Das ist, es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint. Deine Persönlichkeit ist Fett. Insassen, ihr dürft euch nicht gegenseitig anfassen. Es tut mir leid, komm schon, Mann, lass mich runter. Du bist so abheimlich. Aber weißt du was? Du siehst wirklich köstlich aus. Oh mein Gott, bitte flüss mich nicht. Insassen das ist es strengste Boden, sich gegenseitig zu essen. Hey, gib den Maschinen Voterplan, die Schuld. Nicht mir, weil ich hungrig bin. Äh. Was ist hier los? Hast du Probleme mit dem neuen Insassen? Hm. Ich glaube nicht. Sie scheint sich nicht mehr zu streiten. Super, gut gemacht. Sie muss jetzt mit mir kommen. Sie braucht etwas Hilfe. Okay. Was ist das? Das ist eine Zelle. Ah, okay. Einen kurzen Moment später. So. Da bin ich. In meiner Zelle. Kann ich... irgendwo oh, mein Notizbuch, meine Notizen anschauen? Ne, ne? Ich dann, dass wie viele Tage jetzt vergangen sind. Na gut, ähm, ich werde an der Stelle erstmal eine Pause machen und die Aufnahme an späterer Stelle wieder fortsetzen. Äh, nach dieser etwas eigenartigen Entwicklung hier äh, im Gefängnis und ähm, bin gespannt, wo diese Story und die Mission hingeht. Wir haben zwei, drei Charaktere gesehen: Upo, der nicht ganz ungefährlich scheint, und ein der Dukit-Zwillinge. Ähm, und wir wissen, dass wir mit einem EMP-Laser die Wachtrohne äh, ausschalten können. Das wird, glaube ich, im weiteren Verlauf wichtig, weil wir eigentlich nur auf den Schrotzplatz wollten und nicht ins Gefängnis. Aber das machen wir an anderer Stelle und ähm, in der nächsten Folge, nicht in der nächsten Folge, aber wenn ich dann mit der Aufnahme ähm, an der Stelle weitermache. So also Leute, herzlich willkommen zurück zu The Captain. Das Licht ist furchtbar schlecht, weil ich hier im Spätdunklen jetzt die Aufnahme mache, aber ich konnte nicht anders. Ich musste einfach weitermachen und bin total gespannt darauf, ähm, was uns jetzt hier in den nächsten paar Minuten erwartet. Wir sind ähm, dem Gefängnis, dem Gewölbe angekommen, nachdem wir unrechtmäßig versucht haben, den großen Zentralschrottplatz äh, zu betreten. Und ich habe eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Ich kann kann mich hier ein bisschen umschauen das sind die Regeln richte die Zelle nicht neu ein oder streit sie neu nicht ohne Erlaubnis, keine Panik, ein übermiss Geräuschpegel, seltsame Geräusche in dieser Einrichtung sind nicht lebensbedrohlich auch nicht eine verbrauchte Zelle, äh, Zelle ist eine unglückliche Zelle halt die Zelle bei Laune wirf nichts in die Toilette wenn du es nicht vorher gegessen hast so, die Regeln, gut, okay, was haben wir noch, das Bett, die Toilette, das sieht kalt aus, das Bett, nur eine dünne Matratze und keine Laken, nun, es ist im Gefängnis normal, Deckel, eine kleine Rutsche verläuft in Form eines rechten Ecks, ich vermute, dass dies eine Art Deckel ist, der sich öffnen lässt. Was passiert mit der Lupe? Okay. Ach, vorbereiten auf Ankunft neuer Gefangener. Ziel ist Zellen-Spot äh, Nummer 3. <lacht> Warnung. Überlastung erkannt. Subjekt überschreitet die Gewichtsgrenze des Standardzellentyps. Beantrage einen Wechsel zum verstärkten Zellentyp. Keine verstärkte Zelle verfügbar. Zelle in Warteschlange für ein Upgrade stellen. Akte Position ist 244. Aufhebung der Sicherheitsgrenzen für die Zelle. Fahrer fort mit der Zelle auf Platz 3. Das sind Upo und Dukit. Marwall das bin wahrscheinlich ich. Genau. Hallöchen. Was willst du? Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Thomas. Also, man kann kommunizieren. Sei still. Ich versuche nur Smart Talk zu machen. Nicht. Ein, an, an einem Ort wie diesen können wir alle einen Freund gebrauchen. Ja, klar werde ich dein Freund sein. Tu mir einen Gefallen und ich sorge dafür, dass dich hier niemand anfasst. Was brauchst du? Nun, wir haben die große Ehre, einen der Ducke-Zwillinge bei uns wohnen zu haben. Du meinst den großen Kerl von vorhin? Ja, der. Was ist mit ihm? Bring ihn in meine Zelle und du kannst deine Zeit hier als erholsamen Urlaub betrachten. Was wirst du mit ihm machen? ich werde ihm wehtun. Hey, ich kann euch Arschlöcher. <lacht> ich bin genau hier. Ich weiß. Ich habe dir einen Scheißdreck angetan. Ich habe deinen fetten Arsch noch nie gesehen. Ich bin vielleicht kein Heiliger, aber du und dein Bruder seid Monster. Hey, wir sind professionelle Killer. Es ist ein Job wie jeder andere. Hast du eine Idee, wie ich dir helfen kann? Bring uns einfach in denselben Raum und ich erledige den Rest. <lacht> du isst ihn auf. Ähm, was haben die Duke-Zwillinge genau getan? Sie töten und verstümmeln. Hast du nicht einen Kerl gegessen, als wir hier ankamen? Wir hatten einen ehrlichen Kampf und er hat verloren. Die Zwillinge töten zum Vergnügen. Es spielt keine Rolle, wie all die Opfer sind oder in welchem Zustand sie sich befinden. Zeit darf ich Rotwein drängen. Sie haben zum Spaß kleinere Städte ausgelöscht. Außerdem ich mag es nicht mit jemandem zusammen zu sein, der einen schlechteren Ruf hat als ich. Hast du eine Idee, wie ich helfen kann? Okay, wir reden später. Na dann, hallo! Ich wollte mich nur kurz vorstellen. Bitte nicht, du Idiot! Was hast du getan, um hier zu landen? Eine Menge Leute getötet. Warum? Sie haben zu viele Fragen gestellt. Warum haben sie... Oh. Hallo. Sei still. Hallo. Sei still. Gut, das bringt nicht viel. Hey, irgendjemand in Zelle 5. Ja, ich. Mein Name ist Marwal. Aber du kannst mich Mev oder Maffne nennen. Willkommen, Block 23. Danke. Wer bist du? Mein Name ist Thomas Welmo. Schön, dich kennenzulernen. Was hast du getan, um eine Reservierung im alten Kasus der Gewölbe zu ergattern? Ich bin auf dem großen Zentralschrottplatz eingetroffen. Oh, ich verstehe. Ich schätze, die Drohnen haben dich erwischt, oder? Ja, ich hatte keine Chance. Sie haben uns mit irgendetwas beschossen, bevor wir die Chance hatten, uns zu wehren. Wenn wir hier jemals rauskommen, könnte ich dir bei diesem Problem helfen. Wie? Ich habe einen normalen Plaster so modifiziert, dass er einen starken elektromagnetischen Impuls aussendet. EMP. Er schaltet die Droiden sofort aus. Für was sitzt du? Hexerei. Uh. Bist du schon lange hier drin? Ja, ziemlich lang. Und ich weiß nicht einmal, wie viel Zeit ich noch habe. Du weißt nicht, wann du entlassen wirst? Nein. Wenn du etwas wirklich Schlimmes tust, gibt es das normalerweise als zusätzliche Strafe. Das ist echt ätzend. Wow. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Also, du wurdest in einer vollautomatischen Gefängnisstation untergebracht, die um nichts kreist. Alles von der Fütterung bis zur Wartung wird von KI-gesteuerten Droiden oder Schiebepuppen. <lacht> Wie wir sie nennen, erledigt. Schiebepuppen? Ja, schau nach oben. Siehst du die Blechdosen, die über deinen Kopf gleiten? Ja. Das sind deine Kerkermeister. Erwarte nur nicht zu viel von ihnen. Du kannst sie über die Knöpfe in deiner Zelle erreichen. Ich habe keine Knöpfe. Nun, dann bist du deiner Gastgeberin wohl noch nicht vorgestellt worden. Wir reden später. Ah, okay. Na hallo, Schönheit. Ich habe dein süßes Gesicht hier noch nicht gesehen. Es also lohnt sich schon, das zu spielen, diese, ähm, diesen Exkurs. Nein, ich schätze, das hast du nicht. Wer bist du? Ich bin der Medizindroide, aber alle nennen mich Mutter. Ich bin hier, um mich um all deine Bedürfnisse zu kümmern. Egal, ob es sich um ein körperliches Bedürfnis oder eine Herzensangelegenheit handelt, Mutter ist für dich da. Ich bezweifle, dass ich deine Dienste in Anspruch nehmen werde, solange ich hier bin. Du hast den Essensdroid noch nicht kennengelernt. <lacht> Nein. Brauch deine Art regelmäßig Nahrung, um zu überleben. Äh, ja, warum? Mach dir keine Gedanken darüber. Mutter ist hier, um sich zu kümmern. Du hast jetzt drei Knöpfe zu deiner Verfügung. Der rote ist für mich. Okay. Der gelbe ist für den abscheulichen Essenstroiden. Und der blaue ist, um zum Erholungsgebiet zu gehen. Denke daran, dass du den Essenstroiden nur einmal pro Tag rufen kannst. Und das gleiche gilt für das Erholungsgebiet. Der Einzige, den du so oft anrufen kannst, wie du willst, bin ich. Leider ist es heute zu spät, den Essenstruinen zu rufen, aber du kannst es morgen versuchen, wenn du wirklich Nährstoffe zum Überleben brauchst. Ich fürchte, ja. Dann würde ich es mir zweimal überlegen. Zu überleben, meine ich. Äh, ich mache nur Spaß mit dir, Süßer. Kannst du dir das alles merken? Natürlich. Das ist mein Junge. Brauchst du in diesem Moment noch etwas von Mutter? Ähm, mir geht es nicht so gut. Oh, mein armes Baby, Mutter ist hier. Mach dir keine Sorgen. Wir werden deinen süßen kleinen Körper einfach scannen müssen. In einer Sekunde ist es vorbei. Du wirst nichts spüren. Mach einfach deine hübschen kleinen Augen zu, wenn das Licht zu hell ist. <lacht> das ist so, wie man es sich vorstellt. Die schlimmste Dystopie, die durch KI gesteuert wird. Ich wusste es. Du bist so gesund wie ein Ochse. Mein Baby ist zu stark, um krank zu werden. Stimmt's? Ja, das bist du. Jetzt ist sie weg. Die Mutter. So, Freizeitbereich, medizinischer Droide, Essensdroide. Der ist schon durch für heute. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Lampe rot. Wir gehen mal zu dem Freizeitbereich. Okay, wir werden gescannt. Und jetzt werden wir verlegt. Aha, aha, aha. Ach so kann ich wahrscheinlich die... ...die Zellen... Übungsrad, was mache ich hier? Das ist ein Hamsterrad für... ...in nahe für das Training. Ich glaube, man sollte daran laufen. Dann machen wir das doch mal. Das kann doch nicht schaden. Beispiel fürs Gutes. Hm. Die Mission ist cool. Etwa 30 Minuten später. Okay. Das war echt gutes Training. Ich werde auf jeden Fall in ein oder zwei Tagen davon profitieren. Das sagt er doch nicht umsonst. Insasse. Ach ja. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Thomas. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber halt bitte die Klappe. Jetzt nehmen wir frei. Nach meiner Einschätzung würde ich sagen, dass dein Dünner Hintern so ziemlich überall hineinpasst. Also ja, für dich ist das wohl. Zur so, Gewichte. Ist das dasselbe? Ah ja, okay. Etwa 10 Minuten später. Ja, das nehmen wir mal alles mit. Das war gut für mich. Ich würde auf jeden Fall in ein oder zwei Tagen davon profitieren. Türschild. Die Tür scheint verschlossen zu sein. So. das haben wir alles. Halt. Noch mal. Nee, falsch. Falsche Knopf. Ah, das kann ich mal noch lesen hier. Wenn du sie anheben kannst, leg sie zurück. Oh, ist alles angeschraubt hier. <lacht> Man Smut nicht mitnimmt. Ballspieler. Hey, willst du Schweball spielen? Ähm, was ist Schwebeball? geht darum, sich in diesem Feld mit hoher Dichte und ohne Schwerkraft zu bewegen, Bälle zu fangen und zu werfen. Und ähm, vielleicht kann ich es dir stattdessen einfach zeigen. Wir können einfach ein bisschen zusammen üben. Sicher. Super. Folge mir einfach. Okay, wir gehen ins Spielfeld. Spielfeld. Also, du kennst die Regeln. Ähm, nein, kannst du mir das erstmal erklären. Klar. So kompliziert ist das nicht. Du musst nur mit dem Ball in den Torraum deines Gegners gelangen. Und du darfst keine weiteren Bewegungen machen, während du den Ball hältst. Du kannst natürlich mit dem Schwung, den du hattest, bevor du den Ball gegriffen hast, so viel gleiten, wie du willst. Das ist normalerweise ein guter Weg, um zu punkten. Kapiert? Ähm, super. Lass uns einfach ein paar Würfe zueinander üben. Okay? Du kannst den Ball zuerst nehmen. Hier. Lege dieses, äh, dieses Gravitationsarmband an, neues Gadget und aktiviere es mit dem Knopf, wenn du bereit bist. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ah, gut, aber dann ist natürlich... Wenn ich Kondition übe, oh, das war aber ein starker Schlag. Da kaum was dagegen. wir dagegen machen so, irgendwie ben. ich denke das ist im moment genug training für mich ich verstehe gut dann lass uns auf den boden gehen ich kann ein Gravitationsabband nehmen und es wieder einschalten mhm, mhm. Ruf einfach wenn du noch etwas okay okay ähm, ich würde es einfach mal richtig spielen wollen Lass spielen, super. Was möchtest du wetten? Öh. Ich will nichts wetten. Was, wenn du spielen willst, musst du etwas setzen. Ich habe eine Idee. Du bist ziemlich neu hier, oder? Ja, wenn du mir ein paar Zigaretten besorgst, kannst du das wetten. Was bekomme ich, wenn ich gewinne? Was hättest du denn gern? Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Als ich das erste Mal hierher kam, war ich die ganze Zeit so gelangweilt. Damals gab es noch nicht einmal Schwebeball. Wie auch immer, ich habe einen Weg gefunden, die Hauptsteuerung der Zelle zu hängen. Du würdest nicht glauben, was ich alles machen kann. Es hat so viel Spaß gemacht. Du kannst das Werkzeug haben, das ich gemacht habe, um auf das Bedienfeld zuzugreifen. Das war die Platte. Und klar, das ging gut. Super. Besorgen wir ein paar Zigaretten und wir wetten. Da muss ich doch gewinnen. Kann ich das nochmal machen? So ist nicht gewährt. Pro Insassen-Tag ist nur ein Training-Phasen. mich zurück an meine Position. So, was kann ich jetzt hier machen? Eigentlich nichts. Ich kann nur schlafen. Ja, dann schlafen. Noch. Wähle, ob du dich nur bis zum nächsten Tag. Was also ist volle Strafe Was 25 Tage? Nein, nächsten Tag. Das mache ich so. Guten Morgen. Wow. Ich glaube, das Training gestern hat sich wirklich gelohnt. Ich fühle mich heute sowohl stärker als auch schneller. Ähm, dann rufen wir nochmal die Throne. Da kommt die Essensthrone. Wir kommen Nummer 11. Nenne dein Anliegen. Wer bist du? Ich bin der... Äh, Proviantroide, der im Block AA23 des Gefängnisses, des Gewölbe die Linie 2 bedient. Ich werde dich während deines Aufenthalts bei uns mit Nährstoffen und Wasser versorgen. Ich habe Angst zu fragen, aber was steht auf der Speisekarte? Ich bin so programmiert, dass ich auch Frischungen liefere, die auf die Art der Spezies abgestimmt sind, die die aktuelle Zelle bewohnt eine kohlenstoffbasierte Lebensform, wie du es bist. servieren wir ja heute ein fleischähnliches Steak. Kannst du mir vielleicht ein paar Zigaretten besorgen? Hm. Das klingt ein bisschen nach Sonderbehandlung. Warum sollst du eine Sonderbehandlung bekommen? Ähm. Ich bin etwas Besonderes. Okay, lass uns das so machen. Du bekommst sie, wenn du mich beeindruckst. Gib mir eine Primzahl mit über 20 Millionen Ziffern. Wow, das ist tatsächlich eine Primzahl. Aber sie hat nur etwa 17,5 äh, Millionen Stellen. Wo ist noch einmal? Ähm, ich muss noch ein bisschen darüber nachdenken. Okay. Denk darüber nach und melde dich bei mir, wenn du sie hast. Wie sieht es mit dem Essen von heute aus? Okay, kann ich jetzt... Okay, kann ich jetzt das Essen haben, bitte? Natürlich, bitteschön. So, welche Option habe ich jetzt? Essenstablett. Ein fein säuberlich verpacktes Tablett mit erstklassigem Gefängnisessen. So, wo bekomme ich jetzt diese komische Digit Denn ich brauche Zigaretten, um zu spielen und viele Handlungsoptionen habe ich nicht. Ich werde gleich nochmal mit den Insassen reden. Hallo, mein Schatz. Und womit kann ich dir helfen? Ähm. Ich wette, du kannst mir keine Primzahl mit über 20 Millionen Ziffern nennen. Oh, warum sollte ich das tun? Nun, der Essenstroide sagt etwas darüber, dass du für eine solche große Anzahl zu langsam bist. Und oh nein, hatte er nicht zu langsam? Ich könnte Kreise um diese verrostete alte Blechdose berechnen. Ja, ich glaube dir. Ich weiß, dass du das tust schätzen. Und was ist sie, die Primzahl? Es tut mir so leid. Du weißt, dass ich hier alles für dich tun würde. Aber meine Programmierung verbietet es mir, zu so Wissen ohne einen gültigen medizinischen Grund zu geben. Und das weiß dieser Klappertroide. Wenn du krank wärst, könnte ich mich in diesem blöden Protokoll vorbeischleichen und dir helfen. So, da müssen wir also krank werden. Aber mein letzter Scan zeigt, dass mit dir alles in Ordnung ist. Gott sei Dank. Ich glaube, ich brauche nichts. In Ordnung. Lüge. Na, schön, Dank. Dann schauen wir doch mal in die anderen Zellen. Marwal, sag Marwal. Hey, Marwal. Ach ja. Ähm. Und hast du Lust auf eine runde Schwebeball? Schwebeball? Ich glaube nicht. Diese Schwerkraft, äh, diese die du während der Spiele trägst, werden deine Eingeweide braten. Wirklich? Inwiefern? Sie sind alle mit Römen gefüllt. Das will ich nicht an meinem Körper haben. Ich könnte definitiv etwas mehr Tromium auf meinem Schiff gebrauchen. Viel Glück, etwas in die Finger zu bekommen. Vor einiger Zeit gab es einen Vorfall, bei dem ein paar dieser Bänder verschwunden sind. Heutzutage wird jedes Band Einzeln. Beobachten Du darfst nur ein Band auf dem Schwäbebeifeld haben. Wir reden später. Ähm, nee. Wir reden später. Da kommt nichts Neues. Hallo. Sei still, da kommt auch nichts Neues. Gut, okay. Dann gehen wir mal in die Zelle wieder rein. Freizeitbereich. Trainieren wir wenigstens. Denn die einzige Möglichkeit, um krank zu werden, wäre ja eine Schlägerei anzufangen oder irgendwie verletzt zu werden oder das Essen verderben zu lassen. Das ist so ein typisches Monkey Island Ding, ne? Also lass es einfach zwei Tage in deinem Inventar oder drei. Dann wird es schlecht und dann... oder verändert sich irgendwie. Etwa 30 Minuten später. Das war echt gutes Training. Ich werde auf jeden Fall in ein oder zwei Tagen davon profitieren. Dann machen wir das doch auch nochmal hier. Das war gut für mich. Okay, das können wir uns sparen. haben nichts anbieten im Moment. Dann fahren wir mal zurück. Okay, hier kann ich nichts mehr machen und lege mich mal schlafen. Zwei Tage sind da jetzt schon drauf gegangen. Und wir sind mehrere Tage hingereist. Das ist irgendwie schon... Ich hoffe, dass sich das alles gut ausgeht mit dem Sonnenblaster. Okay, wow. Ich glaube, das Training hat gestern hat sich wirklich gelohnt. Mhm, mh. Same procedure as everyday. Und jetzt schauen wir mal nach dem Essen. Essenstablett von gestern. Das sieht nicht ganz so gut aus, aber wir holen mal das neue Essen. Mal okay. sehen, was das ist. Hallo nochmal Nummer 11. Das heutige Essen ist Pasta mit gemischten Beeren. Ähm. Okay, kann ich jetzt das Essen haben, bitte? Ich sehe, dass du dein Essen von gestern noch hast. Ist das zuerst? Das ist ja knallhart. Ist bitte erst das alte Essen. Vorher kriegst du nichts Neues. Mal hey, Mawal. Ach ja, wir reden später. Okay, okay, das ist jetzt eine Schleife. Das hat also gar nichts gebracht. Wir probieren jetzt mal das Essen zu essen. Ein so langsam wird es alt, aber noch ist es genießbar, Na, wenn das mal kein Hinweis ist. Also noch ist das Essen genießbar. Dann warte mal noch einen Tag. Vielleicht wirst du ja dann richtig krank. Das schauen mal. Da gehen wir diesen Tag noch mal trainieren. Das ist schön gemacht. Das gefällt mir gut. Das ist wieder was komplett anderes, ne? Also, was dem Spiel wieder eine komplett andere, andere Dimension noch gibt. Ähm, dass man hier in einem KI-gesteuerten Gefängnis rumsitzt. Also, ehrlich. Ähm, wir haben ja schon manche Situationen hier erlebt, die etwas spezieller war. Obwohl mich wirklich noch interessiert, ob Samoa eine Maschine ist oder nicht. Ähm, aber wo ganze Kulturen ausgelöscht worden sind, wo eine KI versucht hat, die Kultur von Menschen nachzuahmen. Ähm, und jetzt sind wir hier faktisch in einem KI-gesteuerten Gefängnis. Das ist der Albtraum ähm, in dem ähm, KI-Diskurs im, im öffentlichen Raum, dass genau so etwas passiert. Autsch. Das hat sich nicht ganz richtig angefühlt. Ich glaube, dieses Training ist nicht mehr gut für mich. Okay, dann gucken wir mal hier. Und das Ganze in diesem Set Setting, was ein bisschen nach Ariel klingt und. Ouch. das hat sich nicht ganz richtig angefühlt. Okay, gut. Ähm, dann haben wir das, glaube ich. Das glaube ich jetzt schon spannend. Oder besser den Hinweis darauf bekommen, dass wir am nächsten Tag nicht nochmal trainieren müssen. Ähm man wird schon auch sehr gut gelenkt. Und jetzt kann ich eigentlich gar nichts mehr machen, außer schlafen. Das machen wir mal. Und dann schauen wir mal, was passiert. Zum nächsten Tag springen wir jetzt. Ja, wow. Guten Morgen. So. Dann. Altes, verschimmeltes Essen. Das schlecht geworden ist. Den Schimmel wächst oben auf der Verpackung. Dann essen wir das erstmal. Das will ich nicht essen. Ich könnte etwas essen und mir ein Und das wird mir ein bisschen schlecht, ja. Das können wir doch probieren. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Na dann guten Appetit. Na, dann ist mal nicht so viel. Thomas Welmo. Okay. Bauch macht Sorgen. Dann holen wir den medizinischen Droiden und lassen uns mal die Primzahl verraten. Hallo mein Schatz, womit kann ich helfen? Mir geht es nicht so gut. Schon wieder oh je. Ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. Mutter versteht. Das ist die Schuld dieses schrecklichen Essensdroiden. Moment. mhm. mhm, mhm. Oh nein, du scheinst tatsächlich krank zu sein. Wie geht es dir? Ich wette, du wurdest gezwungen, das zu essen, was dieser inkompetente dir serviert hat. Ich will ja nicht lästig sein. Aber besteht die Möglichkeit, dass du mir jetzt mit der Primzahl helfen kannst? Jetzt? Bist du sicher, dass du das in deinem Zustand schaffst? Ich denke schon. Okay. Du wolltest eine große Primzahl, um sie dem dummen Essensdroiden zu sagen, richtig? Du kannst ihm die Antwort geben, zwei hoch, na, ist egal, geben. Das wird ihn zum Schweigen bringen. Vielen Dank, alles für dich. Lass uns meinen orangenen Löwen jetzt auskurieren. Mutter wird dich in einer reinigen Flüssigkeit baden und alles im Bauch wieder gut machen, okay? Es ist ein bisschen wie bei Portal. Okay, dann bin ich mal gespannt. Die Reinigung Flüssigkeit. Oh Gott, das will Automatisierte Anweisungen während der Reinigung. Alle Insassen sollten stehen, während die Flüssigkeit in deiner Zelle bleibt. Wenn du nicht in der Lage bist zu stehen, atme während dieser Zeit bitte nicht. Danke. Reinigung abgeschlossen. Okay. Dann rufen wir doch mal den Asteroiden. Drei Tage haben wir jetzt plus Reise. Okay. Nochmal, äh, hallo nochmal Nummer elf. Heute gibt es ein halbes Huhn, das neben etwas, äh, Shatter gebraten wird. Ähm, ich glaube, ich kenne jetzt die Primzahl. Klar, zeig mir, was du kannst. Da ist sie. Was? Oh mein Gott. Das ist in der Tat richtig gut gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass du das schaffen würdest. Ich muss sagen, es kommt nicht oft vor, dass ich von den Leuten hier beeindruckt bin. Hier nimm deine Zigaretten, die du wolltest. Check. Und speichert. Gut, gut, gut. Denn ich muss jetzt die Zigaretten nehmen. In den Fitnessbereich gehen. Im Fitnessbereich. In diesem komischen Spiel, das ich nicht verstanden habe. Gewinnen. Um ein Tool zu bekommen. Mit dem man die Bedienungen der Zelle aktiviert. Okay, soweit so gut. Das klingt ja erstmal nach Progress. So, jetzt reden wir hier mit dem, mit dem Kollegen. Hey, willst du Schwebeball spielen? Ähm, Klar, lass uns spielen. Ach super, gib mir ein paar Zigaretten. Bitteschön, vielen Dank. Das wird ein Spaß. Komm schon. Ja, ich bin halt gespannt auf den Spaß. Ich denke beim ersten Mal werde ich hier wirklich total verlieren. Okay, lass uns das Spiel beginnen. Ich schließe den Spiel. Start aus, wenn du an deiner Anstoßposition bist. Sagen wir drei Tore. Viel Glück hier. Lege dieses Gravitationsarmband an und aktiviere es mit dem Knopf, wenn du bereit bist. Ich habe es noch nicht verstanden. Ach du große Güte. Und wie schießt er jetzt das Tor? Wie schießt es? wo schießt ich denn? Wo ist das Tor? Ich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Weiß nicht, wohin ich, wohin ich schießen soll. Aber auch nicht so, als ob mein Mitspieler irgendwie groß die Ahnung hätte. Hm. Ah. ah, ich muss mit dem Ding. Da drüber kommen. Das ist absurd. Ich bin schon schön schnell. Jetzt muss ich dahin. hin. Nein! Super. Okay. Drei Tore, zwei haben wir. Das hatte ich jetzt nicht, dass man dann durch die Schwerkraft noch... äh, Okay. Na gut. Oh. Halt. Ein Quatsch. Ist jetzt nicht leichter dadurch, dass man es weiß, was man machen muss. Also überhaupt nicht. Gut, uh, sieht gut aus. Komm. Nein. Nein, ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob ich das richtig überhaupt richtig mache. Ich muss ja mit dem Ball in der Hand dahin fliegen. Immer nur so kurze Distanzen, er sieht mir hier deletieren. In einer mir unbekannten Sportart ich muss jetzt vorbei. Ja, das war aber wow. auch Ich bin wirklich beeindruckt. Gut, dann lass uns auf den Boden gehen. Ich kann den deinen gravitationsmann nehmen und es wieder um einsammeln. Gut, okay, später. Okay, cool. gespielt da drin hier. Du verdienst dieses Werkzeug. Vielen Dank. Bis dann. Gut. Ich nehme mal an, das war es hier. Wir haben im Schwebeball gewonnen. Wir haben das Werkzeug. Das ist super. Großartig. Genau das, was wir wollten. Denn jetzt kann ich... In Guten Morgen, mein blauer kleiner magischer Freund. Deine Zeit ist endlich gekommen. Ich komme hier raus. Äh, nein, ich dachte, du wurdest benachrichtigt. Benachrichtigt? Ich werde doch entlassen, oder? Nein. Es gab einen fatalen Fehler im Hauptrecht und der Strafdatenbank und es ist zu erwarten, dass bei der Korrektur einige Daten beschädigt werden. Deine Strafe kann sehr wohl geändert worden sein. Hm. Was genau wurde geändert? Du sollst heute hingerichtet werden. Was? Was? Oh mein Gott, warum? Ich verlange mit jemandem zu sprechen. Aber ich... Ha, nur ein bisschen Humor zur Entlassung, Schatz. Deine Entlassung ist für das nächste verfügbare Zeitfenster geplant. Was? Was wäre das Leben ohne ab und an, äh, ohne ab und zu ein bisschen Humor? Was? Es gibt also keine Hinrichtung. Haha, ha, nein. Du wirst für eine Weile in unsere Vorentlassungszelle verlegt. Okay. Danke. Okay, okay. Pass auf dich auf, Maro. Und weh, du fliegst auf einem nicht lizenzierten Besenschild draußen herum. Entlassungszelle wird vorbereitet. Ja, es ist endlich soweit. Ich. bald bin ich weg von hier. Celle, ich komme. Ach du große Güte, das ist ein Greenfinger. Du musst herkommen. Das scheint das Problem zu sein. Warum fütterst du mich nicht mehr? Ich habe Hunger. Oh, es tut mir leid, wir hätten dich wirklich informieren müssen. Aufgrund der Einschränkungen deiner aktuellen Zelle können wir nicht riskieren, sie noch mehr zu beschweren. <lacht> der hängt schon tiefer. Es könnte kaputt gehen. Ist mir egal, gib mir was zu essen. Nochmal, es tut mir leid, aber du musst zuerst das Gewicht von deinem Körper abnehmen, ihr blöden Roboter. Das ist Folter. Es tut mir leid, dass du das so siehst. Ja, okay. Oh, ich hätte sehr bereut, wenn ich die Episode nicht gespielt hätte. Okay. Ähm, wir haben jetzt das Zugangspanel und wir haben das, wir haben die Kippen, gut, selbstgemachtes Werkzeug und die benutzen wir jetzt mit. Ich habe gedacht, hier wäre irgendwas drin gewesen. Damit. Versiegelt. Ach. Ja, super. Ich muss erst das an der Schraube ran... Ach oh, nee kommt Leute. Das ist doch jetzt wirklich... Gründenkackerei. Mach die Schraube auf. Okay. Chip ist in Ach so, okay. Okay, da kann ich die Ventilation einmachen. Aber warum, weiß keiner. Okay, dann mache ich die Zellen ein. Verlagern zu leer. 1, 2, 3, 4, 5. Öffnen, öffnen, öffnen. Das muss ich mir nochmal angucken. Das bringt nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Die hängen ja alle tiefer. Okay, und jetzt muss ich den... Okay, ich kann jetzt... Ich werde also wahrscheinlich nicht Dukit nach 3 verlagern können. Aber ich kann... Ich werde nicht Dukit nach 3 verlagern können. Aber ich kann... Upo ...nach 1 verlagern. Das ist vielleicht nur das Problem dieser Zelle. Hm. uns mal an. Also was passiert jetzt? Jetzt kommt schon, das war eine gute, so gute Stelle. Ah, okay, ich verlagere damit die Zellen. Aber.. Hey! Warum bewegt er mich? Da wurde er ja zu vier sortiert. Aber warum? Das, was hat das für einen Zweck? Was hat das für einen Zweck? Was hat das für einen Zweck? Das sind die Verschiebe. Ah! Ah, hier unten, das habe ich noch gar nicht gesehen. Übertragt das dann... Wartet mal, ganz kurz. Wartet ganz kurz da überträgt dann die 5. Wenn ich die 5 jetzt auf die 2 schiebe, dann schiebt er die 2 zur 4. Und dann habe ich die zusammengebracht. Warte, warte, warte. Die 5 zur 2 und die 2 zur 4. Genau das ist es. Da habe ich sie zusammen. Okay, probieren das mal aus. Also die 5 soll er neu neu sortieren. Dann schiebt er die zur 2 warum lässt sich mich ständig. Zur 2. Okay. Und jetzt transferieren wir die zur 4. Gefangener in Zelle. Vorbereiten für Transport. Schon wieder. Okay, wurde angepackt. Ausgeholt. Und da. Was zum Teufel machst du da? Das kannst du nicht reinwerfen. Oh doch, doch, das kannst du. Ich werde es ihm hier unten bei mir sehr bequem machen. Lass ihn einfach in meinen Mund fallen. Da kommt der Diät ein ganzes Stück näher. Danke dafür, Captain. Das war sehr zufriedenstellend. Okay, dann bin ich den aber auch los. Hey, was macht ihr da? Warum bewegst du mich? Was zum... Hör auf, bitte hör auf, nicht aus der Zelle zu fallen. Ihr bringt mich da rum. Du hast diese Zelle verletzt. Jetzt muss sie repariert werden. Initiiere Schüttelvorgang. eine sehr spezielle Mission. Okay. Wie kriege ich jetzt den... Ähm Wie kriege ich jetzt ab Marwald zurück... Und zwar dahin. A3... A2, a AA23. Wie bekomme ich ihn dahin? hin? So, ich muss mal schauen, ob die Aufnahme noch läuft. Ich denke auch schon. So. Mhm. Hey, Merle. Ach ja. Hey, da du bald entlassen wirst. Ähm, vielleicht kannst du mir das von deinem Zeug zu werfen. Natürlich, mein Freund. Ich habe ein, vor einer Weile ein kleines Spielgerät vom Sanitätsdruiden bekommen. Du weißt schon, nachdem ich angefangen habe, meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, es ist leicht, hier ein bisschen durchzudrehen. Wie haben immer, das Spielgerät. ist kaputt, aber ich habe nur eine große Kiste mit Batterien herumliegen. Willst du eins? Ja, wirf mir eins zu. Fang! Dafür ist der Ventilator da. Hm, das ist immer noch zu kurz. Ich frage mich, ob es etwas gibt, was ich tun kann, damit es noch ein bisschen weiter fliegt, ja? Das kann ich machen. Okay. Ähm... Wir nehmen den Chip und setzen den in der Ventilation ein. So. Und schauen dann nochmal in Richtung... Kollege. Hey, Mauer. Ach ja? Hey, da du bald entlassen wirst, vielleicht kannst du mir eine weitere Batterie zuwerfen. Klar, warte mal. Färgen. Okay. Wo ist das Ding hin? In der 4. Ähm... In der 4. Halt, also, dann brauche ich erstmal den Chip. Ventilationschip. Ähm, dahin. So, dann relokalisieren äh, re wir und verlagern wir die Zelle 4 zu 5. So, dann müssen wir die Zelle 1 verlagern und dann können wir die Zelle öffnen. Dann die 1 zu 4, die 5 zu 1 und dann machen wir sie auf und dann dürfte sie eigentlich ja durchfallen. Genau, wie wir das gerade gesehen haben. Jetzt verlagern wir die 5. Super. Das ist schön, das ist nicht zu komplex. Und so, und jetzt öffnen wir die Zelle 1. Super. Die Batterie ist in meiner Zelle gelandet. Ich nehme sie einfach mit. So. Schauen wir mal, ob mit der Batterie was machen können. Hallo nochmal, Liebes. Ist jetzt alles bereit für meine Freilassung? Tut mir leid, Babe, aber ich habe schlechte Nachrichten. Wir werden deine Entlassung verschieben müssen. Wir haben gerade eine unerwartete VIP-Freilassung erhalten. Was? Nun, für deine Strafe gab es kein vorher festgelegtes Entlassungsdatum. also... Hm, du machst mir Witze. Über so etwas Ernstes würde ich niemals Witze machen. Nun hast du diesen lustigen Hinrichtungswitz schon mal gemacht. Ich korrigiere mich. Ich mache manchmal Witze über diese Dinge. Du wirst jetzt jedoch auf unbestimmte Zeit zurück in den Arrest gebracht. Du oh, verdammter Schieberecht. Ach oh, ne, zurückgebracht? Ist auch nicht schlecht. Ach, eine große Gede, was war das? Willkommen zu deiner Freilassung, mein Schatz. Ich hoffe, ich habe dir jetzt eine gute Lektion erteilt. Du wirst dich nicht mehr zu lernen. Werde ich nicht. Ich denke, das ist es. Lass einfach all deine Sachen auf deinem Bett liegen und ich lasse dich runter in deinen Freigangbereich. Ja, wir haben ein paar Tage Zeit verloren. Jetzt schauen wir mal kurz, wo wir stehen. Und vor allen Dingen der Sonnenblaster steht. Ähm, vielen Dank nochmal. Äh, nochmals vielen Dank, dass du mir geholfen hast, Captain. Klar doch mal. Da wäre nur eine Sache. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt tun soll. Wie meinst du das? Ich werde in der ganzen Region gesucht, also kann ich nirgendwo hingehen. Nun, wenn du Lust hast, kannst du mit mir zur Erde zurückkehren. Erde, ja, das ist die Space Fleet, richtig? Ja, es ist der Hauptstadtplanet der Fleet. Ja, das könnte für mich funktionieren. Das klingt nach einem guten Plan. Ich könnte mein Leben ganz neu beginnen. Ich schätze, das stimmt. Ich bringe dich in der Zwischenzeit zu deinem Quartier. Bitteschön. Du kannst das untere Tauschbett nehmen? Oh Mann, diese Betten sehen aus wie etwas, in dem ein König schlafen würde. Such nicht zu so weit, wenn du mich morgen nicht finden kannst. Ich werde heute Nacht wie ein Baby schlafen. Was wird unser erstes Abenteuer sein, Captain? Gehen wir zurück in die Höhle des Drachen? Was meinst du? Der verdammte große Zentralschrottplatz. Oh, die Drachenhöhle. Ich habe mich noch nicht entschieden. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht dieses Bedürfnis, noch mehr Tage in diesem Gewölbe zu verbringen. Du wirst du nicht. Nicht mit dem EMP, das ich dir versprochen habe. Übrigens, vielleicht sollte ich das jetzt für dich vorbereiten, Captain. Ja, warum nicht? Ich kann dir einen unsere Arbeitsplätze zeigen, auf den du zugreifen kannst. So. Das EMP sollte jetzt installiert sein und funktionieren. Toll, danke. Kein Problem. Ich denke nur, dass es nur, äh, dass es im Moment nur eine Ladung hat. Also nutze sie weise. Okay, wird gemacht. Kann ich diesen Arbeitsplatz noch eine Weile benutzen, Captain? Natürlich. Er steht dir ja frei zu benutzen, wann immer du willst. Scanne einfach deine Hand, wie du es gerade getan hast, und es wird für dich eingerichtet. Danke. So. Das verändert doch ein wenig die Lage. Ähm, 221 Tage das heißt wir haben 9 Tage verloren wir schauen jetzt mal wo der Sonnenplaster ist das glaube ich ist nicht so ganz wichtig, ah der ist noch weit halt weg also der darf nicht zum Space äh, zum, zum Space Gate kommen das ist das Entscheidende aber wir werden glaube ich jetzt zum ach das. ah guck an ein neuer Eintrag. Na komm, wir probieren das doch mal aus. Sechs Tage, die können wir uns gönnen. Wir fliegen hin und zeigen dem Wachtroiden einmal, was wir mit unserem EMP Plaster anstellen können. Das ist einen gesperrten Bereich betreten. Ja, Sicherheitszone. Uh, uh, denied. So, beschlagnahmen, hey, hey, komm mal, können wir betreten. Und Kann ich mich verteidigen? Das ist der Witz. Beide mal vor. Und wir sind hier fertig. Check. So. Fortsetzen. Scannen. Nee. 30 Edelmetalle brauche ich nicht. 15 Tage für das Upgrade. Ich könnte jetzt noch, ich könnte jetzt noch. Ich könnte jetzt noch die Maschinen scannen und verkaufen. Wir ja, haben jetzt alle Sternenfragmente, die wir brauchen. Wir bergen das mal, und versuchen es zu verkaufen. Aber das ist ein bisschen... Möglicherweise muss ich das wiederholen. Weil 50 ist echt viel. Das gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Kann ich mir... Das ist schon alles sehr eng hinten raus. schauen uns mal schnell bei dem Trade p was wir dafür bekommen würden ich kann es dich mal verkaufen ich kann es dich verkaufen hm. gut dann lade ich noch mal neu weil das sind 15 tage die die schmeiße ich nicht weg. Das ist das ist mir zu viel. Das Sternfragment, die 10 Tage, gut geschenkt, aber 15 Tage für das maschine das ich nicht benutzen kann. Nein, will ich nicht. Das Sternfragment will ich mehr. Das lohnt sich. Gut damit kann ich leben und wir haben die 8 Sternfragmente. das ist unglaublich jetzt brauchen wir eigentlich nur noch trauen für ein Tromium. trauen für ein und dann haben wir es dann haben wir das Ding dann haben wir die dann haben wir die 5 gehattet und Oedipus. Okay. Das heißt, ich fliege jetzt erstmal zu Pi und von Pi aus weiter noch Leim. In Leim geht es weiter. Möglicherweise kann ich auf Leim so viel Geld machen, dass ich noch ein Chromium kaufe. Aber das werden wir nicht mehr heute sehen dafür muss ich wirklich erst ähm, in die nächste Folge gehen und dann vor allem die Story um die Kinder von pi spielen. Also es war eine tolle Folge, das Gefängnis, das Gewölbe ähm, das uns ein Sternfragment eingebracht hat und also mit hohem Zeitverlust, also insgesamt sind da glaube ich jetzt 19 Tage drauf gegangen. Aber wir haben 8 Sternfragmente, das heißt das erste Mal die Möglichkeit Es in greifbarer Nähe alle Außenstationen der Erde zu retten. Jetzt brauchen wir nur noch einen Trommel. Davon hängt es jetzt ein bisschen ab. Also Daumen halten, das wird eine spannende Nummer. Bis dahin, ciao.